Leute, ich bin's Conny und willkommen zu dem ultimativen Discord-Survival-Guide. In dem Video erfahrt ihr, wie ihr anständig in Discord zurechtkommt. Zuallererst müsst ihr, wenn ihr noch keinen Discord benutzt, natürlich erstmal auf Discord.gg gehen und hier oben auf Anmelden drücken. Dann stellt ihr fest, Augenblick, ich habe ja noch gar keinen Account. Dann klicken wir hier einfach auf Registrieren und erstellen uns ganz schnell mal einen Account. So, nennen wir uns mal einen Discord-Account. Wir haben natürlich am 1. Januar 2001 Geburtstag... So, ich habe die Nutzungsbedingungen natürlich gelesen und klicke auf weiter. Ich bin auch ein Mensch. Und um das zu bestätigen, klicke ich auf jedes Bild, auf dem ein Fahrrad ist. Das, das, das, das, das. Weiter geht's. Nein. Discord darf nicht drinstehen. Dann nenne ich mich einfach um in ich. In ich. So, wir klicken hier auf weiter. Account erstellen. Bip, bip, ich bin ein Mensch. Und jetzt wählen wir mal die LKW aus. Okay. Um, ist das ein LKW? <lacht> Was ist das? Warum sind die Räder in die Richtung? Ach, keine Ahnung. So, ich bin immer noch ein Mensch. So, und schon sind wir drin. Erstelle deinen ersten Discord will ich gar nicht. Ich will keinen Discord erstellen, weil wenn jeder User sich einen Discord-Server erstellt, dann gibt es tausende Discord-Server, auf denen niemand drauf ist. Stattdessen klicke ich hier auf das Plus. Und dann hier unten auf Tritt einem Server bei. Und dann kann man hier Discord-Einladung eingeben. Aber, äh, ich kann auch auf Entdecke öffentliche Server gehen. Gehe dann hier einfach auf Entdecke Communities und gebe hier einfach Based ein, weil ich natürlich Based bin. Ganz oben kommt der club based da trete ich natürlich bei. Und ich sehe gar nichts. Hier steht, du befindest dich momentan im Vorschau-Modus. Tritt dem Server bei, um direkt loszustarten. Und ja, man sieht nichts. Denn der Club-Based, der ist ziemlich restricted. Ich drücke auf Club-Based beitreten. Bapp. Und ich kriege als erstes eine Nachricht vom CalBot. Und hier ist der Verification Channel. Ich guck mal, was CalBot mir sagt. Und da ist schon mal die erste Message. Send from Server Club-Based. Danke, Bro. Hey, sorry, falls ich dich hier nerve. Aber wenn ich dich nerven kann, bedeutet das auch, dass viele andere dir hier auch Nachrichten schreiben können. Grundsätzlich empfehle ich dir, Privatnachrichten von Fremden abzuschalten dass häufig vorkommt, dass über diesen Weg Accounts gehackt und Leute gescammt werden. Aber es bleibt deine Entscheidung. Bitte denk daran, wenn dir jemand per DM Links sendet, schau immer bitte ganz genau hin, ob du wirklich weißt, wofür der Link ist und ob er richtig geschrieben ist, auch wenn er von einer... Freundin kommt, läufst du Gefahr, auch zum Opfer zu werden. Die DMs von unserem Server kannst du deaktivieren, indem du oben auf die drei Punkte neben dem Servernamen tippst, dann auf Direktnachrichten zulassen und dann Direktnachrichten zulassen deaktivierst. Auf dem PC geht es mit Rechtsklick auf das Server-Icon und den Privatsphäre-Einstellungen. Dankeschön. Ich danke dir, Kalbot. Und das zeige ich euch. Wir gehen hier erstmal auf Club-Based, können hier einen Rechtsklick drauf machen, dann auf Privatsphäre-Einstellungen und dann sagen wir Direktnachrichten von Servermitgliedern erlauben. Nein, wollen wir nicht. Fertig. Und dann können mir keine Direktnachrichten mehr geschickt werden. Ihr könnt natürlich auch grundsätzlich in eure Benutzereinstellungen hier unten gehen. Dann auf Privatsphäre und Sicherheit. Und dann könnt ihr hier auswählen, die Welt ist böse. Dann werden alle Nachrichten erstmal durchsucht, ob da vielleicht irgendwas Böses drin ist. Direktnachrichten von Servermitgliedern erlauben, könnt ihr ausschalten. Dann ist das grundsätzlich aus. Und hier gibt es noch eine Menge andere Einstellungen, mit denen ihr restricten könnt wie sehr ihr von anderen Leuten belästigt werden könnt. So, wir sind jetzt im Verification-Channel. Hier gibt es die Regeln von dem Server. Die liest sich keine Sau durch, aber wir drücken einfach hier rauf, dass wir die Regeln gelesen haben. Und auf einmal sehen wir Channel. Und wir drücken rauf, dass wir die Regeln akzeptiert haben. Und wir sehen ein paar mehr Channel. Hier ist jetzt der Support-Channel. Und damit kommen wir zum Punkt 1. Wie überlebt man auf Discord? Auf Discord gibt es ganz viele Text-Channel, in denen Leute halt schreiben, wie Wieso bist du aus dem voice chat gegangen? Was auch immer. Hier gibt es die Pet Simulator X Lobby, wo die Leute irgendwie Trade-Anfragen hin und her schicken. Und in den Text-Channeln ist es ziemlich einfach, wenn ihr dort von jemandem beleidigt werdet. Dann könnt ihr einfach einen Screenshot davon machen. geht dann hier oben in den Support-Channel, klickt auf Create a Ticket. Dann wurde ein Ticket erstellt, wir klicken hier rauf, um dem beizutreten, hier steht Hey, schreib erstmal was los ist, irgendwann antwortet sicher jemand Und hier steht auch für Anschuldigungen müssen Beweise geliefert werden Das bedeutet, ihr schreibt hier Jemand hat mich beleidigt und dann müsst ihr den Screenshot mit reinschicken. Das ist jetzt nur ein Test, deswegen nehme ich einfach einen Screenshot hiervon. Dann drücke ich hier STRG V, um den Screenshot mitzuschicken und schickt die Nachricht, jemand hat mich beleidigt. Das ist natürlich keine Beleidigung, aber ihr wartet dann einfach, bis dann irgendwann ein Supporter kommt, sagt Yo, ich habe mich drum gekümmert und dann wird das Ticket auch geschlossen. Da das jetzt kein richtiger Fall ist, wird das Ticket einfach so geschlossen, ohne dass irgendwer irgendwas macht und das Ticket wird gelöscht und dann ist es auch weg. Der Channel existiert nicht mehr und wenn jemand spammt oder euch beleidigt, könnt ihr genauso darauf reagieren. Aber was ist, wenn ihr jetzt jetzt in so ein Voice-Channel hier reingeht und euch jemand beleidigt. Stellt euch vor, die beiden da sind jetzt in einem Voice-Channel drin, jemand beleidigt. Ihr dürft nicht einfach das Gespräch von jemand anderen aufnehmen... Das ist nicht erlaubt. Und wenn ihr schnell ein Ticket aufmacht und dann einen Supporter ruft, dass der sich das anhört, das kann funktionieren, wenn die Supporter schnell reagieren. Aber wahrscheinlich werden die Leute sich dann ganz anders benehmen, sobald der Supporter dabei ist. Das heißt, das bringt euch nichts. Wenn euch jemand beleidigt, ist der erste Schritt der. Wir gehen jetzt einmal kurz hier rein. So, ich bin jetzt in dem Voice Channel drin. Das heißt, ich kann die anderen Leute hören. Sie können mich auch hören, wenn ich hier unten das Mikrofon anschalte. So, ich habe mich mal gesoundmuted, damit ich sie nicht mehr hören kann und sie mich auch nicht hören können. Wenn die euch jetzt beleidigen, ist das erste, was ihr macht, einfach ein Rechtsklick auf die Person und die Benutzerlautstärke auf Null. Dann könnt ihr sie gar nicht mehr hören. Und das Gespräch ist beendet. Wenn jemand rumschreit, Lautstärke auf 0. Ansonsten, ihr könnt hier auch auf Stumm schalten gehen, dann könnt ihr euch auch keine Nachrichten mehr schicken. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal ein Ticket aufmachen, wenn ihr denkt, die Person ist zu weit gegangen. Aber ihr könnt halt keine Beweise dafür haben. Ihr müsst das Glück haben, dass ein Supporter rechtzeitig darauf reagiert. So, ich packe die Benutzerlautstärke wieder auf 100%, weil er hat mich ja gar nicht beleidigt. So. Aber das ist der Weg, um mit Leuten im Voice Channel umzugehen, wenn sie euch beleidigen. Schaltet sie einfach stumm. Macht die Benutzerlautstärke auf 0, ihr könnt sie nicht mehr hören und der Sache ist gegessen. Ganz viele Leute haben mal Probleme und meinen, hey, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder beleidigen zurück. Warum beleidigt ihr Leute zurück? Das ist doch sowas von dumm. Am Ende können die, die euch beleidigt haben, das dann gegen euch verwenden. Schaltet sie einfach stumm, ignoriert sie, habt euren Spaß untereinander. Und ja, alles ist schön. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Fall ein, den der CalBot angesprochen hat. Was, wenn euch jemand ein Scamling schickt? Ich kann das gar nicht nachstellen, weil ich habe jetzt schon präventiv. Direktnachrichten von allen Servern ausgeschaltet. Das heißt, niemand kann mir per Direktnachricht einen Scam-Link schicken. Aber was passieren kann, ist, euch können ja Freunde Nachrichten immer noch schicken. Ihr könntet jetzt zum Beispiel hier Bond als Freund hinzufügen. Bond fügt euch auch hinzu. Ihr seid gute Freunde, kennt euch auch sehr lange. Und irgendwann schickt euch euer Freund dann eine Direktnachricht mit, ey, schau dir mal mein Roblox-Spiel an, das ich gemacht habe. Du klickst drauf und dein Account wurde gehackt. Das liegt nicht daran, weil euer Freund euch dann gescammt hat, sondern wahrscheinlich ist euer Freund oder eure Freundin auf so einen Betrüger reingefallen oder auf einen eigenen Freund reingefallen, der auch auf einen Betrüger reingefallen ist. Das kann sich richtig lange ziehen, diese Kette. Hier habe ich zum Beispiel ein Screenshot von so einem Chat. Das kommt ja auch häufig vor. Ihr seid in der Pet Simulator X Lobby, schreibt sowas wie tradepads Pets DM me. Ich lösche das jetzt mal wieder, weil mir kann sowieso niemand DMs schreiben. Aber das machen viele Leute, dass sie das in den DMs klären dann sprechen sie, yo, ich biete so und so viele Billion Gems für dieses Exclusive Pad. Und dann kommt am Ende, yo, es einfach mal über mein Profil hier. Ich schicke den Link und dann seht ihr hier den Link. www.roblox.com ist dann auch in Ordnung, aber dahinter steht .gl. Und euch da anmeldet, dann ist euer Roblox-Account gescammt. Die Domain muss enden mit roblox.com und dahinter muss ein Schrägstrich kommen. Hier ist noch was dazwischen. Das darf nicht sein. Es muss wirklich roblox.com-irgendwas sein. Es gibt auch web.roblox.com. Das ist vollkommen in Ordnung, solange vor dem ersten... Also vor diesem Slash, Tom steht und davor Punkt. Roblox steht, dann ist alles in Ordnung. Aber ganz normal, 100% echt, auf jeden Fall. Die Person wurde daraufhin übrigens gebannt. Wenn ihr solche äh, Fake-Links bekommt, dann öffnet auch ein Ticket, checkt einen Screenshot rein und die Person wird gebannt. Und das hier ist auch natürlich was richtig Klassisches. Hier seht ihr den Account von Powercakes. Powercakes wurde von unserem Discord-Server gebannt, weil er gehackt wurde. Das war ein ganz normaler User und der hat mir dann irgendwann eine Nachricht geschrieben: Gifts for New Year, Nitro für drei Monate und dann ist hier ein Fake-Link. Discord.com. Da steht nicht Discord-App, da steht es einfach falsch. Und weil der Link falsch ist, dürft ihr da auf keinen Fall raufklicken. Wenn ihr auf diesen Link klickt, dann wird euer Account gehackt und ihr werdet automatisch Teil dieses Botnets, der dann weiter solche Scam-Links verschickt. Und wer weiß, was dann am Ende mit deinem Account angestellt wird. Dieser Account ist jetzt verloren, praktisch. Der wurde gehackt. Ihr könnt natürlich versuchen, den über den Support zurückzubekommen. Wenn ich weiß, dass das ein normaler User war, dann banne ich die Leute auch nicht permanent, sondern meistens nur so für einen Monat oder zwei, damit sie nochmal zurückkommen können, sobald sie nicht mehr gehackt sind. Aber klickt nicht auf solche Scam-Links, weil sonst verteilt ihr am Ende selber Scam-Links an eure Freunde, die dann denken, boah, das ist real. So, wir fragen dann noch einmal nicht ich, was er davon hält. Guten Tag, nicht ich. Ich bin ich. Krass. Heißt du normalerweise so, dass du dir jetzt nur den Account dafür gemacht? Also dich umbenannt. Das ist eine gute Frage. Aber ich habe auch eine Gegenfrage. Was würdest du machen, wenn dich jemand auf Discord beleidigt in Voice-Channel? Ah, ja, also ich nenne das halt nicht ernst, also... Wenn dich jemand die ganze Zeit nervt und rumschreit. Hm. Dann reporten. Kannst du machen, aber wenn du jemanden reportest, dann ja. wird es wahrscheinlich sehr lange dauern, bis irgendjemand zur Hilfe kommt. Weißt du, was du stattdessen machen solltest? Was? Ein Rechtsklick auf die Person, Benutzerlautstärke auf null. Und dann kannst du die Person okay. gerne noch reporten, aber Reports bringen in den meisten Fällen nichts bei Voice Channel. Bei Text Channel kannst du einen Screenshot machen als Beweis. Aufnehmen mit einem Voice Channel darfst du ja gar nicht, dementsprechend wird das auch nicht als Beweis gewertet. Okay, deine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, das ist nur ein Gerücht. Ich bin einmal wieder weg. Ciao. Okay, Leute, und damit wisst ihr jetzt Bescheid, wie man sich auf Discord richtig verhält. Wenn jemand im Text-Channel Unsinn anstellt, Screenshot und Reporten. Wenn jemand in Voice-Channel Unsinn anstellt, Sturm schalten und fertig ist die Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!